Hey Leute, willkommen bei Let's Play Half of Marfly Gaming. Ich spiele heute noch ein Ranked und dann wie heißt der Typ? Da ja, wisst ihr es? Ich auch nicht. Spaß Hunter. Oh, gegen ein Mage. Ich hasse Mages. Scheiß Mages. Mm. Was ein Scheißblatt. Den behalten wir immer noch. Mm, Na mm, ja. Naja ja naja. sehen was vor der raus kann der was machen ich ihn mal Yo, bruder oh der kann nichts machen das ups Dann spielen wir mal direkt den hier auch wenn wir seinen effekt nicht gut nutzen wenigstens können wir das für gleich viel damage schon machen ist besser als gar nichts Eventuell können wir auch hier mit einer Karte zerstören. Ach, nö. Der wird so... Hm. Machen wir mal das. das. Ist meiner Meinung nach etwas besser angewendet. Vielleicht können wir dann doch noch einen Effekt benutzen, wenn wir gleich eine... Karte mit Ding ziehen, mit... ...mit Charge. Oh, der fing an, ihn zu zerstören. Hm, so will er. So will er also. Hm. Machen wir mal so, damit das Fettlings leer ist? War vielleicht eine Verschwendung, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Mal schauen, was heraushaut. Okay, sieben Leben einfach. Naja, die Karte wird zurück zu seiner Hand geschickt. Und okay, nicht schlecht. Gerne. war ja, die oh die wird nach acht kosten ich hatte den überhaupt gerufen ach so war verringert von Dings hehehe dumm gelaufen war das Leben ist hart so suchen wir ihn natürlich den machen wir mal kurz weg damit er auf keinen dummen den kommen seine Zauber dass die stärker sind das tut wir gar nicht erst Und dann bin ich so eine guten damage wenn er jetzt nicht den hier zerstört was macht er was macht er Oh er macht ihn. Oh, er macht ihn weg. Oh, das kam unerwartet. Hm, okay, gerne. Dann machen wir mal so. Hm, perfekt. Und Trotzdem harten Damage. Da kann er wohl noch. kann er wohl kaum noch was Gegner setzen. jetzt hat also er ein kleines Problem, weil ich die nächste Runde finishen kann. Ja, yep, der ist am Arsch. Oh, der ist doch noch nicht ganz am Arsch. Der haut sich noch eine Runde raus. Das ist natürlich alles kein Problem. Machen wir ihn noch ein wenig Damage. Wenn mein komplettes Feld zerstört, habe ich ihn. Ach nee, habe ich gar nicht. In zwei Runden habe ich ihn erst an Aber es wird er eh nicht hinbekommen. Wohl doch möglich ist es, aber nee, ich glaube nicht, dass er die Karte auf der Hand hat, oder? Hat er Flame Strike? Oder er spielt er irgendwas, was sein Leben wieder voll macht? Das wäre auch kritisch. Oh nö, okay gerne Der hat verloren Obwohl Oh, der hat nicht verloren Oh, oh, oh, oh, oh der will ja noch mal richtig Stress machen So jetzt hat er verloren kommt er nicht mehr raus außer wenn er sich gehen kann ich glaube nicht dass er sich gehen kann ich könnte mich natürlich auch irren aber okay nice los ja, hast verloren well wir spielen natürlich noch ein zweites spiel Oh, wir schwingen einen Hunter. Oh, ho oh, oh, ho, der wird richtig. Der will. Ach, die hätte ich mal behalten. Na ne, ja egal. Oh, oh, nice, nice, nice. Da habe ich jetzt ein paar korrekte Kombis auf der Hand. Für den early game. Ich habe ihn gar nicht begrüßt. gewusst. Ich Bruder, was geht? Das haut raus, es da raus. da greift mich direkt an. Gerne. So, das hat sich mal gelohnt, der Zug. Außer macht ihn weg. Machst du ihn weg oder nicht? Der ist offensichtlich auch ein Face Hunter. Ich meine, der hat gerade gecoint, um mir zwei Damage zu machen. Ja, okay, gerne. Ich hoffe, der hat kein Multi Shot auf der Hand. Was macht mir erstmal so, damit er noch nicht ahnt, was wir mit der Karte vorhaben. Vielleicht boosten wir einfach den Damage von den beiden Oh, oh hm, okay Okay, ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt hm, gerne das mir zwar noch lieber, wenn ich den Damage erhöhen könnte, aber naja man nimmt was man bekommt, ach nö, Okay, das nervt jetzt So, der will mich direkt angreifen, ich glaub's nicht dann trade ich mal die beiden spiele ihn falle und direkt da habe ich wohl das bessere facehunter deck, <lacht> Oder einfach nur die besseren karten gezogen oh, charge raus ja was der geht aufs face das kann doch nicht sein ernst sein der ist ja richtig richtiger yolo typ Der liegt so weit zurück und geht immer auch auf meine Fresse. So und damit habe ich die nächste Runde sicher down. Egal was er tut. Außer kann ich sehen, aber der Face Hunter ist, fährt dass ich nicht gehen können. Und 21 Damage in einem Zug, das traue ich noch auch nicht so mit 6 Leben. Ähm, 6 Leben sag ich mit 6 Mana. Oder kristalle, wie auch immer man das nennt. Ich glaube Mana Kristall ist das richtige Wort. Jetzt hat er noch drei, also das wird nichts, mein Freund. Und hat dann hier Nope. Ja, du hast verloren, mein Freund. Keine Chance. LOL, ja, geht selber. Ja, mit diesem Fail beenden wir dann die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe erstmal einen schönen Windstreak-Bonus, weil ich ein Pro bin. Wenn über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich auch. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.